Bienvenidos a un nuevo video en el formato Alemán en la calle. En este video Deutsch beim Joggen, Alemán en el trote. Los geht's. Heute morgen gehe ich joggen. Hoy en la mañana voy a trotar. Heute morgen gehe ich joggen. Hoy Morgen gehe mañana voy a trotar. Ich jogge immer mit meinem Hund. Ich jogge immer mit meinem Hund. Siempre voy a tratar con mi perro. Denn Miel liebt es zu joggen. Miel liebt es zu joggen. Miel liebt es zu joggen. Wir joggen meistens in der Früh. Wir joggen meistens in der Früh. damos normalmente en las mañanas. Wir joggen meistens in der Früh. Manchmal joggen wir auch am Abend. Manchmal joggen wir auch am Abend. es Manchmal joggen wir auch am Abend. Wir joggen ungefähr 35 Minuten. Wir joggen ungefähr 35 Minuten. Ungefähr 35 Minuten. Wir joggen ungefähr 35 Minuten. Ich jogge relativ lang. Jogue relativ langsam, yo doy relativamente lecho. Ich jogge relativ langsam. Am Ende meiner Runde, am Ende meiner Runde, jogge ich ein bisschen schneller. Am Ende meiner Runde, jogge ich ein bisschen schneller. Al final de mi ronda, de mi círculo que corro, troto un poquito mas rapido Am Ende meiner Runde, Jogge ich ein bisschen schneller. Ich liebe, ich liebe es draußen zu joggen. Ich liebe es draußen zu joggen. Ich liebe es draußen zu joggen. Ich liebe die frische Luft. Ich liebe die frische Luft. Mein encanta el aire fresco. Ich liebe die frische Luft. Hier jogge ich mehrmals in der Woche. Hier jogge ich mehrmals in der Woche. hier corro oder veces in la semana. Ich jogge ich mehrmals in der Woche. Joggen ist für mich wie eine Meditation. Joggen ist für mich wie eine Meditation. El ir es para mí es como una meditación. Joggen ist für mich wie eine Meditation. Ich denke nach. Ich denke nach. Pongo a ich denke nach. Ich denke nach was ich am Tag machen werde, ich denke nach, was ich am Tag machen werde. Me pongo ich entspanne mich, me ich entspanne mich und ich kann ein bisschen schwitzen, und ich kann ein bisschen schwitzen. Y puedo sudar und ich kann ein bisschen schwitzen. Jetzt. Im Winter war es immer sehr kalt in der Früh. Jetzt im Winter war es immer sehr kalt in der Früh. Oder in Inverno siempre hacía mucho frío en las mañanas. Jetzt im Winter war es immer sehr kalt in der Früh. Und ich musste viele Schichten anziehen. Ich musste viele Schichten anziehen. muchas capas de ropa. Ich musste viele Schichten anziehen. Ich freue mich jetzt auf den Frühling. Ich freue mich jetzt auf den Frühling oder me alegro de que se venga la primavera ich freue mich jetzt auf den Frühling ich freue mich jetzt auf den Frühling wenn es ein bisschen wärmer ist wenn es ein bisschen wärmer ist oder ya se venga un poquito más calentito wenn es ein bisschen wärmer ist el trotar para mi es como un ejercicio de disciplina porque cuesta levantarse en la mañana y me cuesta levantarme de la cama sobre todo cuando sobre todo cuando afuera cuando afuera hace frío o está oscuro por ejemplo entonces me propongo como meta ir a trotar dos a tres veces en la semana y recuerdo en la mañana por qué me quiero levantar por, a qué voy con eso y es algo similar ¿Qué a uno le pasa cuando está tratando de incorporar un nuevo hábito cuesta al inicio cuesta recordarse cuesta en sobre todo en los momentos donde uno no está con las ganas de, de hacerlo igual hacerlo hacerlo aunque a uno no esté con las ganas entonces siempre me recuerdo a mí misma cuando salgo a correr que esto es una práctica muy importante para instaurar un hábito un, a instaurar un hábito de vida sana en este caso o de hacer deporte de forma regular pero en realidad es trabajar esto o practicar el levantarme a trotar me sirve para todas las otras cosas que quiero implementar en mi vida como por ejemplo aprender otros idiomas aprender otras habilidades que también requieren que recuerde constantemente que las debo practicar que las debo repetir hasta el momento en que ya no necesito tanta energía mental tanto esfuerzo mental o tanta convencimiento mental tanta extra motivación para implementarlo, para hacerlo entonces es todo, un, es todo una práctica meditativa como les dije, el, el salir a trotar y, y también lo positivo es como es un tiempo corto de solo media hora Y siempre hay una recompensa al final, esta recompensa de sentir que cumplí, cumplí con la meta que me propuse, cumplí con el salir en la mañana. Y ya está como una sensación de logro, una sensación de, de un mini éxito, de, un, de un par, una, una parte positiva. Por eso me gusta mucho ir en la mañana, porque así me gusta partir el día ya habiendo vivido una experiencia positiva y llevarme a esa sensación. Rest del dia, y tener esa energía positiva para el resto del día. Ich habe es geschafft, Lolo Grill. Ich habe es geschafft. Jetzt mache ich ein bisschen Stretching. Jetzt mache ich ein bisschen Stretching, auch darum bitte Stretching und dehne meine Muskeln und dehne meine Muskeln. Und ich freue mich aufs Frühstück. Ich freue mich aufs Frühstück tener el desayuno, de comer el desayuno es gibt cappuccino und muesli es gibt cappuccino und muesli hay cappuccino y cereales es gibt cappuccino und muesli con eso terminamos este breve video de Alemán mientras tratamos espero que te gustó y me alegro vernos en el siguiente video bis zum nächsten Mal!